So, also zurück von der Pause. Diese schematische Abspeicherung von Beziehungen zwischen den Parametern und dem Bewegungsergebnis, das ist etwas, was aber auch gelernt werden muss und das führt zu einer überprüfbaren Vorhersage, nämlich die Vorhersage, dass variables Üben dem konstanten Üben überlegen ist. Wenn ich nämlich hier variabel übe, dann ist es mir, fällt es mir relativ leicht, eine Beziehung zwischen meinen Parametern und dem Bewegungsresultat zu erkennen. Die liegt irgendwo hier dazwischen. Also das ist ja immer so, dass da so eine gewisse Streuung dabei ist, Bewegungen und das heißt, das liegt nicht alles genau exakt auf der Geraden, sondern das streut hier irgendwie so ein bisschen rum und das Schema, was ich dann lerne, ist so die generelle Beziehung zwischen den Parametern und dem Resultat und das wäre eben, wird hier repräsentiert durch diese Gerade. Wenn ich, achso ja, und hier sieht man, dass die Parameter während des Übens schön variiert wurden, von hier bis da. Während, wenn ich den Parametern wenig Variation mache und die alle auf einem Haufen sind, dann kann ich nicht genau vorhersagen, wie liegt denn jetzt nun die Gerade. Das heißt, ich kann diese Beziehung zwischen den Parametern und dem Resultat nicht erlernen und die Vorhersage, die also Schmidt mit seiner Theorie getroffen hat, ist die, dass variables Üben dem konstanten Üben überlegen sein soll. Und das wurde durch viele ähm, Experimente überprüft und ein Experiment möchte ich euch mal darstellen, das ist von Birgit Schimanski durchgeführt worden, damals in Berlin, ähm, und die hatte ähm, so eine Apparatur hier, ähm, das ist so ein Zuspielautomat beim Tischtennis und der Automat spielt den Ball an eine vordefinierte Stelle und die Probanden sollen dann diesen Ball zurückspielen und der Ball soll zurückgespielt werden auf eins dieser vier Zielfelder und diese Zielfelder hier, die sind aus Plexigras und darunter war eine Lampe und gelegentlich, oder nee, dann leuchtete die Lampe und leuchtete sozusagen genau das Zielfeld, auf das gezielt werden sollte. Und die ähm, Probanden haben zur Einführung schon irgendwie mal 100 Rückhandschläge gemacht, damit sie irgendwie ein bisschen wissen, wie das funktioniert mit dem, ähm, also dass sie sozusagen das Programm tendenziell schon mal gelernt haben. Und jetzt ging es darum, sozusagen die Parameter zu lernen und die Parameter sind, wohin man zielt. Und da hat dann Schimanski ähm, verschiedene Gruppen miteinander verglichen und wir haben hier die Gruppen in verschiedenen Farbtönen, habe ich hier aufgezeichnet. Hier ist eine Kontrollgruppe, die im Prinzip gar nicht geübt hat, die ist einfach dadurch, dass sie im Experiment, dass sie im Vortest und im Nachtest das ein bisschen durchgeführt hat, ist sie schon ein bisschen besser geworden. Ähm, hier haben wir eine Gruppe, die konstante Ausgangsbedingungen und konstante Zielbedingungen hatte, das heißt die Ballmaschine hat immer auf den gleichen Punkt den Ball zugespielt und die sollten immer auf das gleiche Viertelchen zielen ähm, und die haben ähm, bei einem Test in der konstanten Bedingung sich um 0,2 zwei, acht Punkte verbessert, wie auch immer diese Zielpunkte jetzt genau zustande gekommen sind. Die zweite Gruppe hatte variable Ausgangsbedingungen, aber bekannt. Das heißt, der Ball kam mal ein bisschen mehr in die Mitte, mal ein bisschen weiter nach außen und das wussten die Probanden aber vorher, dass das abgewechselt wurde und vielleicht gab es auch noch eine dritte und eine vierte Position. Ähm, wurde also variabel zugespielt und sie mussten immer, auf das ähm, gleiche Feld zurückspielen und die haben sich schon deutlich mehr verbessert. Die Gruppe 3 hatte ähm, teils bekannte, teils unbekannte variable Ausgangsbedingungen, das heißt in der ersten Hälfte haben die genau das gleiche gemacht wie die Gruppe 2 und in der zweiten Hälfte war dann aber nicht vorhersehbar, wo der Ball tatsächlich hingekommen ist. Die haben auch 0,6 gelernt. Die Gruppe 4 hatte teils bekannte, teils unbekannte variable Ausgangsbedingungen. Das ist dieselbe wie die Gruppe 3, hat auch denselben Wert, ich habe die glaube ich doppelt. Und die Gruppe 5 hatte nur unbekannte variable Ausgangsbedingungen. Die Gruppe 6 hatte unbekannte variable Ausgangsbedingungen und dazu auch noch unbekannte variable Zielbedingungen. Das heißt, da leuchtete immer irgendeins von diesen Feldern auf, ohne dass die Probanden vorher wussten, wo der Ball hingegangen ist, wo der Ball hingehen sollte, wo das Ziel war und sie mussten dann also schnell reagieren. Die waren dann tatsächlich wohl schon ein bisschen überfordert und noch schlimmer war es, wenn mit Technikwechsel ähm, das Ganze gemacht wurde. Das heißt, das ist quasi sowas was wie so ein Programmwechsel, das heißt der Ball kam auf die Rückhand, aber mal auch auf die Vorhand und da war es dann also ziemlich schwierig und die haben nicht so sonderlich viel dazu gelernt, aber immer noch mehr als die Gruppe, die halt konstant gelernt hat. Ähm und auch eine Gruppe mit Technikwechsel unbekannten variablen Zuspiel hat auch noch ganz gut gelernt, oh ne, hier die rote Gruppe hat weniger als die Kontrolle, als die konstante Gruppe gelernt. Sorry, da nochmal zurück. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, es ist keine gute Idee immer konstant die gleiche Übung zu wiederholen, sondern es ist sinnvoll, Variationen in den Übungsprozess mit reinzubringen. Das hat natürlich seine Grenzen. Eine Grenze ist zum Beispiel die, dass ja im Tischtennis zum Beispiel nie oder was heißt nie, aber im normalen Tischtennis wird ja der Ball nicht von einer Ballmaschine zugespielt, sondern von einem Mit- oder Gegenspieler und dieser Mit- oder Gegenspieler hat natürlich ohnehin schon eine gewisse Streuung in seinen Schlägen und je mehr der Anfänger ist, desto mehr streut das auch. Das heißt, eine gewisse Variation kommt schon von ganz alleine in so ein Tischtennisspiel rein. Da brauche ich jetzt nicht noch instruieren und sagen, spiel mal rechts, mal links, mal geradeaus, sondern ich, wenn ich die Leute spielen lasse, wird schon von ganz alleine eine gewisse Variation dabei sein. Aber es ist irgendwie nicht besonders klug. Also es gibt, es gibt ja die Auffassung, dass man sagt, nein, ich variiere die Technik erst, wenn sie fehlerfrei produziert werden kann oder ich nehme erst taktische Zusatzbedingungen, um die geht es ja im Prinzip hier, ich nehme erst taktische Zusatzbedingungen dazu, wenn die Technik sauber durchgeführt werden kann und die Technik sauber durchgeführt werden kann ohne taktische Zusatzbedingungen wäre ja hier ein Training, nach Gruppe 1, also immer die gleiche Bewegung unter gleichen Bedingungen, bis sie technisch sauber funktioniert und das ist keine gute Idee, sondern es ist sinnvoll, ähm, variabel zu trainieren und zwar variabel so viel Variation da drauf zu setzen, dass eben gerade noch keine Überforderung eintritt und gerade noch keine Überforderung, würde ich hier so irgendwo zwischen diesen beiden Balken sehen. Also hier bricht das deutlich ab und da bricht es nochmal ab. Das ist ein Zeichen für tendenziell von Überforderung. Das war ein bisschen zu viel Variation. Hier so, da liegt der optimale Grad der Variation. Wie man so Technik variieren kann? Ähm ja... Auch noch, mal, ähm, kann auch noch mal unterschieden werden. Man kann zum Beispiel ähm, die ähm, Variationen zufällig streuen ähm, und man kann systematisch variieren ähm, und wenn man das eher zufällig streut, dann hat man im Prinzip so wie so eine Wettkampfbedingung, Während wenn man ähm, eine systematische Regel da reingibt, dann kann man eben eine Technik trainieren mit schrittweise Hinzunahme von Variationsmöglichkeiten oder schrittweiser Zunahme von taktischen Zusatzbedingungen. Und wie sowas aussehen kann, hat Ernst Hosner mal schon vor 30 Jahren publiziert. Am Beispiel des Volleyballspiels, da haben wir zunächst einmal nur die Variation, dass die Pässe unterschiedlich hoch gespielt werden, dann haben wir als nächste Variation, dass die Pässe unterschiedlich weit gespielt werden, dann als Variation, dass die Pässe in unterschiedlicher Entfernung vom Netz gespielt werden und dann haben wir immer die gleiche Ausgangsbedingung, aber unterschiedliche Zielfelder. Und das kann dann sozusagen kombiniert werden, bis die Pässe irgendwo überall hinkommen und auch die Zielfelder variabel ähm, gespielt werden. Und ich hoffe, das entspricht nun mal nicht der Wettkampfbedingungen, weil wenn ich Volleyball spiele, hätte ich doch gerne einen Zuspieler, der zumindest so einigermaßen ähm, den Ball auf die Position bringen kann, ähm, wo ich stehe und dass ich da also nicht irgendwie mich noch darauf einstellen muss, dass ich auch vielleicht an ihn heranlaufen muss, außer er hat das vorher angesagt. Also da hätte ich gerne ein bisschen weniger Variation im Training, aber äh, im Wettkampf, aber im Training ist das ja vielleicht auch noch mal ganz sinnvoll. Take-home-Message ist auf alle Fälle ähm, ein konstantes Einschleifen von irgendwelchen Techniken in Sportarten, in denen da es darauf ankommt, dass man möglichst variabel reagieren kann, ist keine gute Idee sondern so früh wie möglich Variationen der Technik, taktische Zusatzbedingungen mit aufnehmen in das Training, weil ähm, das sozusagen dazu führt, dass man eine breite Palette von Handlungsmöglichkeiten mitbekommt. Okay.